Handysektor erklärt. Was ist eigentlich ein Selfie? Selfies sind Selbstporträts, die du mit einem Smartphone in deiner eigenen Hand aufnimmst. Daher auch der Name Selfie, das kommt vom englischen Self-Portrait. Und Selfies liegen gerade voll im Trend. Viele Jugendliche posten Selfies auf Facebook oder senden sie über WhatsApp an Freunde. Auch das machen Selfies von sich. Der meistgeteilte Selfie entstand übrigens während der Oscar-Verleihung 2014. Und von Selfies gibt es viele Variationen. Ein Selfie von einer Gruppe heißt Assi. Ein Relationship Selfie, kurz Ralphie, ist ein Selfie von einem Pärchen. Daneben es auch noch ein paar unsinnige oder auch dämliche Selfies. Ein Shelfie ist ein Bild von einem Regal. Und wenn man seinen Hintern fotografiert, ist das ein Butt-Selfie, also ein Belfie. Ein Suckly ist ein Selfie, bei dem es darum geht, möglichst schlecht auszusehen. Noch schlimmer sieht man wohl nur auf einem Drelfie aus, einem Drunk-Selfie, auf dem betrunkene Personen abgebildet sind. Selfies sind also eine lustige und kreative Art, sich selbst darzustellen. Aber, wie überall gilt, Würdest du das Bild auch öffentlich in der Schule aufhängen und findest du es in zehn Jahren auch noch schön oder witzig? Belfies, Sugglies und Drellfies sind deshalb nicht geeignet, um dich in aller Öffentlichkeit zu präsentieren. Und damit dein nächstes Selfie nicht in die Hose geht, haben wir hier die wichtigsten Tipps für ein perfektes Selfie. Wie bei jedem Foto gilt, das Licht ist entscheidend. Direktes Sonnenlicht ist Gift für ein gutes Selfie. Such dir lieber eine schattige Ecke oder ein Zimmer ohne direktes Licht. Verwende auch keinen Blitz für dein Selfie. Das helle Licht erzeugt harte Schatten und lässt dich total alt aussehen. Auch der Winkel, mit dem du dein Smartphone hältst, ist entscheidend. Halte die Kamera leicht über deinen Kopf. Der Winkel lässt dein Gesicht so viel schmaler erscheinen. Der Hintergrund macht's. Selfies im Badezimmer sind out. Sei kreativ und zeig dich lieber an deinem Lieblingsort. Weniger ist mehr, gilt bei Selfies nicht. Wer zu viel nackte Haut zeigt, wird schnell zum Gespött der anderen. Und bitte lächeln. Ein fröhliches Foto ist doch gleich viel sympathischer. Natürlich hilft auch hier nur üben, üben, üben. Viel Spaß dabei.